Du hast einen Finanzierungsbedarf in der Krise, der weit größer ist als die 9.000 oder 15.000 Euro der Corona-Zuschüsse? Dann bist du hier richtig beim neuen KfW-Programm, dem Konsortialfinanzierungsprogramm. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer der X-Group für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und unsere 40 Berater helfen bundesweit über digitale Videokonferenzen Unternehmern dabei, die Krise zu überwinden oder sich normal zu gründen oder später das Unternehmen zu verkaufen. Und die gute Nachricht ist, dass es fast jeden Tag neue Programme gibt. Und dieses KFW-Programm, das hilft ja auch gerade bei größeren Finanzierungsbedarfen. Wer kann nun dieses Finanzierungsprogramm beantragen? Die gute Nachricht ist, jeder, der im letzten Jahr 2019 keine Schwierigkeiten gehabt hat und der jetzt zur Bewältigung des... Gesamtkapitalbedarfs Selbstfinanzierungsmittel zur Verfügung stellt. Das bedeutet, du brauchst mindestens eine andere Bank, die zusammen mit der KfW-Bank als Bank Nummer 2 die Gesamtfinanzierung abdeckt. Die Konditionen für dieses Finanzierungsprogramm werden jeweils individuell ermittelt, denn sie richten sich nach dem Prinzip pari passu, nach den Konditionen deines anderen Finanzierungspartners. Die KfW hat die Laufzeit dieses Finanzierungsprogramms auf sechs Jahre limitiert. Und die Antragstellung, die erfolgt wie bei fast allen Programmen über die KfW immer über deine Hausbank bzw. über deinen Finanzierungspartner. Wie bei allen Anträgen, die an die KfW gerichtet werden über die Hausbank, brauchst du einen Finanzplan über mindestens drei Jahre. Du brauchst einen lyrischen Teil, also den textischen Kommentar des Finanzplans und deiner Situation und deiner Ziele. Und du brauchst natürlich alle entsprechenden Anhänge und Anträge und zwar alles 100% vollständig. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst bei der Erstellung des Finanzplans, des Textils und auch die Unterlagen vollständig sein soll, damit du in diesen Krisenzeiten schnell bearbeitet wirst, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unser Beratungsunternehmen ist zertifiziert und zugelassen. Das bedeutet, unsere Kosten werden auch mindestens zu 50 bis zu 100 Prozent erstattet. Also du kriegst einen Zuschuss, geschenktes Geld. Wenn du also Unterstützung brauchst von Experten unsere Templates nutzen willst, dann kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch.